Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based-Podcast. Heute haben wir politischen Besuch da, über den ich mich ähm, sehr freue. Und zwar haben wir heute die Frau Sandra Bose da. Hallo Frau Bose. Hallo, schönen guten Morgen. Genau, für die, die Sie vielleicht nicht kennen, würde ich einfach mal kurz ein paar Sachen aus Ihrem Lebenslauf anschneiden. Sie sind seit 2007 Mitglied bei den Grünen, sind seit 2011 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Lahr. Und seit 2021 sind Sie Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Ist das richtig? Das ist absolut <lacht> richtig und äh, ja, schöne Aufgabe, die ich da seit letztem Jahr übernehmen durfte. Möchten Sie das vielleicht einfach mal runterbrechen, was, das, was diese Titel alles bedeuten, was da für Aufgaben so in Ihren Bereich fallen? Wir haben im Kultusministerium jetzt uns auch äh, thematisch aufgeteilt und äh, mein ähm, Aufgabenbereich umfasst das ganze Thema Digitalisierung, was ja ein sehr breites Feld darstellt und was jetzt nicht äh, seit, nur seit Corona jetzt als ein wichtiges Thema für unsere Schulen identifiziert wurde, sondern wo wir einfach äh, die Herausforderungen der Zukunft, was die Digitalisierung angeht, in unseren Schulen abbilden wollen. Und äh, da gibt es noch große Aufgaben, die vor uns liegen, aber die letzten zwei Jahre haben uns da natürlich auch ein ganzes stück weit vorangebracht und wahrscheinlich auch noch mal verdeutlicht wie wichtig das geworden ist seit corona in unserem leben ist wissen wir alle dass digitalisierung auch ein großer teil ist und sein wird deswegen finde ich es auch sehr spannend jetzt mit ihnen ähm, über diese themen reden zu können und im game based podcast geht es ja auch um das thema gaming und pädagogik und soziale fragen und wir haben uns ja kennengelernt auf der edutain.me das ist jetzt schon ein paar monate her da ging es um gaming und inklusion da waren Sie bei einer Podiumsdiskussion dabei, haben ähm, sehr gut, finde ich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich schleim möchte, sondern ich finde, Sie haben wirklich sehr schön und ähm, sehr gut die Sachen erklärt und Ihre Meinungen, im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen Politikern, wo dann ein bisschen drumherum geredet wird. Da haben Sie auch erzählt, dass Sie einen persönlichen Bezug zu Gaming haben, durch Ihre Kinder, vielleicht auch selber. Ähm, wie sieht denn der aus? Naja, meine äh, Jungs äh, sind jetzt 16 und äh, natürlich begleitet da das äh, Thema Gaming äh, eigentlich, ja, schon sehr lange, ähm, nicht so lange, dass wir jetzt äh, mit heutigen Verhältnissen, muss ich wirklich sagen, das hat sich jetzt heute in, äh, in den vergangenen Jahren echt auch nochmals intensiviert, wie früh äh, Kinder Games nutzen. Aber dann geht es los mit VTech äh, und dann äh, geht es los mit der ersten ähm, äh, Gaming Station. Und äh, ich für mich war es immer wichtig, dass äh, ich ein Verständnis auch dafür habe, was meine Kinder spielen und dass äh, ich dann auch immer mal wieder mitgezockt habe, um äh, zu sehen, was passiert da und es macht ja auch Spaß. Inzwischen bin ich da an vielen Stellen raus, weil die Games sich weiterentwickelt haben. Aber ob Mario Kart oder Zelda oder andere Sachen, da ähm, habe ich immer gerne auch mitgemacht. Und ich finde es auch extrem wichtig als Eltern, dass man das äh, Spielen der Kinder begleitet und zwar Medienkonsum insgesamt, egal ob jetzt bei Film, äh, im Games-Bereich oder an anderen Stellen, äh, um zu sehen, was da passiert, um zu verstehen, was da passiert und auch zu verstehen, was das mit Kindern machen kann und auch immer einen Überblick zu haben, wo befinden sie sich da denn? Eigentlich gerade im digitalen Raum. Das sind ja auch die Tipps, die wir von der Computerspielschule bzw. vom Stadtmedienzentrum auch immer wieder mitgeben. Wie haben Sie die ähm, Computerspielschule Stuttgart jetzt zum Beispiel wahrgenommen? Sie waren ja schon mal zu Besuch hier. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ja, super Angebot, dass Sie hier den Kindern und Jugendlichen machen, weil sie einfach einen vielfältigen Einblick geben und auch zeigen, dass ähm, Computerspiele eben mehr sind als jetzt nur das Zocken daheim im, im, am PC alleine beispielsweise, sondern ähm, welche Möglichkeiten eben ähm, Computer und Computerspiele äh, bieten und ähm, daher finde ich das ein tolles Angebot, äh, das gerne auch mehr in, in Baden-Württemberg vorhanden sein könnte. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, dass Sie für Digitalisierung zuständig sind, dass Gaming auch so ein bisschen innovativ ist. Was würden Sie sagen, inwiefern kann man Gaming auch als innovativen Treiber in der Digitalisierung sehen? Gerade wenn man betrachtet, dass es mittlerweile Simulationsspiele gibt, die sehr realistisch sind und auch teilweise in Ausbildung bzw. Studiengängen benutzt werden. Gamification oder Game Based Learning bietet natürlich extrem unterschiedliche Zugänge für äh, Kinder und Jugendliche und ähm, sie bieten zum einen barrierefreien Zugang zu manchen Dingen, die andere Kinder äh, sonst nicht erfahren können, nämlich mal in Zukunftstechnologien wie VR, dass ich dann im Ozean mich bewegen kann und auch mal Fische und äh, Schildkröten sehen kann, die ich vielleicht im realen Leben niemals so nah sehen würde, auch wenn sie fiktiv sind. Ähm, sie bieten neue Anreize für Kinder und Jugendliche, gerade auch, ähm, was wir wissen, Kinder und Jugendliche die sich vielleicht auch vom Unterricht ein Stück weit entfernt haben, haben dadurch neue Möglichkeiten, Zugang zu finden. Sie bieten aber auch Persönlichkeitsentwicklung an, weil in vielen Spielen muss ich mir selber Entscheidungen zurechtlegen, muss mir Charaktere überlegen, muss schauen, welche Entscheidungen treffe ich und welche Folgen hat es dann. Also es hat auch nochmals so einen intensiven Bezug zu meinem eigenen Tun an vielen Stellen. Und da bieten gerade auch die Serious Games einfach einen super Zugang, um ähm, ja, in Schule und Unterricht Spiele abbilden zu können, nutzen zu können und damit äh, Kinder und Jugendliche in ihrem Lebensraum auch abzuholen und ihnen dadurch neuen Zugang zu ähm, Bildung zu er ermöglichen. Sind das auch Themen, die im Landtag manchmal angesprochen werden oder im Kultusministerium, jetzt gerade in Bezug auf Gaming, diese, diese Möglichkeiten, wie man die nutzen könnte? Noch zu wenig, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, wir haben zwar von Seiten Kultusministerium bieten wir ja die Möglichkeit, über Lehrerfortbildung beispielsweise das äh, Thema Gaming mit aufzugreifen. Wir bieten auch äh, über Zukunftstechnologien Möglichkeiten an, die Kreismedienzentren, Stadtmedienzentren, Landesmedienzentrum, um alle äh, aufzugreifen, äh, bieten da Angebote über Zukunftstechnologien, die zu nutzen. Aber ähm, jetzt beispielsweise auch äh, mit eigenen Angeboten, wie ähm, über Respekt BW das Thema äh, Hass und Hetze in einem Spiel aufzugreifen. Also wir nehmen das Thema auf, aber es ist natürlich schon ein, äh, wenn man es äh, nimmt schon ein Orchideenthema noch und es braucht da schon auch die Lehrkräfte vor Ort, die sich dem annehmen, die das nutzen und äh, die eben auch aufzeigen, welche Möglichkeiten stecken dahinter. Das Pädagogische können wir von politischer Seite wenig beeinflussen. Also es braucht ja immer auch einen, politischen, äh, einen, einen pädagogischen Nutzen, der da dahinter steckt. Und da sind Lehrkräfte gefragt. Aber wir unterstützen ähm, die Aufnahme von den Themen, die, ähm, die Umsetzung von Gaming im Unterricht. Und ähm, ich denke, dass das auch in Zukunft viel mehr nochmals genutzt werden wird. Haben Sie da eine Art Rückmeldung bekommen, wie das aufgenommen wird oder dieses Thema? Sie haben ja gerade gesagt, ein Orchideenthema ist es ja auch oft. Ich meine, habe ich ja auch bemerkt, wenn ich mit Leuten über Gaming und Pädagogik zum Beispiel rede, gibt es da eine Art Feedback, wie das angenommen wird, dass jetzt das Thema Gaming in, in die Bildung mit reingenommen werden soll? Bisher noch relativ wenig. Ich bin ja gerade auch dabei, in Schulen unterwegs zu sein und ähm, zu schauen, was passiert denn eigentlich im Unterricht. Und da hat das äh, Thema... Ähm, Gamification schon nochmals mehr Einfluss als jetzt Game-Based Learning, weil es einfach ähm, ja, sagen wir mal, das, das Gewohntere ist äh, über ähm, Spiele, wo man dann am Ende vielleicht nochmals, äh, wie soll ich sagen, als Belohnung ein Minigame bekommt oder dann über Punkte-Skalas da sein, wie soll ich sagen, die Trophäen einheimst, ähm, nochmals was ganz anderes und ich glaube, wir werden da aber in den nächsten Jahren auch mit der Unterstützung, dass wir eben wissen, ähm, es hat einen pädagogischen oder es kann einen pädagogischen Mehrwert haben ähm, und wir da über Fortbildungen und über die Angebote, die wir zur Verfügung stellen, da einfach auch die Zugänge in Schulen dann auch nochmals verbessern. Mhm. Ist wahrscheinlich auch schwierig, jetzt dieses Thema noch mit reinzubringen, weil wir in den letzten zwei Jahren andere Probleme hatten. Wir mussten die Schulen erstmal technisch ausstatten, was ja in Baden-Württemberg ganz gut funktioniert hat. Wie ähm, ist das abgelaufen? Also wie, inwiefern ist Baden-Württemberg da besser aufgestellt, was diese Ausstattung oder vielleicht auch die Digitalisierung angeht, als vielleicht andere Bundesländer? Auch wenn wir vielleicht am Anfang sogar ähm, weniger gut ausgestattet waren, hat äh, diese, dieses... Virus oder die Pandemie in den letzten zwei Jahren wirklich dazu geführt, dass sich viele Schulen bei uns äh, intensiv auf den Weg gemacht haben, äh, sehr schnell Angebote hochgezogen haben. Wir haben ja auch schon seit 2017 Modellschulen in Baden-Württemberg, die auch ein, ein Stück weit Vorreiter, aber auch Beispielgeber äh, sein konnten für andere Schulen wie kann denn digitale Ausstattung funktionieren. Die finanziellen Mittel haben sicherlich dazu geholfen, dass wir jetzt eine gute Ausstattung in Baden-Württemberg von technischer Seite haben, die auch auf also wo man auch merkt, im zweiten Lockdown wurde sehr häufig Unterricht nach Stundenplan zur Verfügung gestellt. Die Schulen haben sich damit auseinandergesetzt und jetzt gilt es, diese technische Ausstattung, die wir jetzt haben, eben auch in praktische Umsetzung auch außerhalb von der Pandemie ähm, zu bringen, dass wir ähm, ja die digitale Ausstattung als äh, Mehrwert und Nutzen auch sehen und dass wir damit ähm, das Ziel Medienkompetenz, digitale Anwendungskompetenzen in den Schulen äh, verstärkt unseren Kindern und Jugendlichen mitzugeben, dass das eben jetzt auch außerhalb der Pandemie gelingt und äh, wir jetzt weniger darüber diskutieren, sind wir jetzt gut ausgestattet oder weniger gut, sondern was machen wir jetzt eigentlich mit der guten Ausstattung, die wir an den Schulen haben. Mhm. Sie haben, meine ich, bei der Edutain.me erzählt gehabt, dass einer Ihrer Söhne jetzt ein Praktikum auch im Games-Bereich angestrebt hat. Ich weiß nicht, ob er das jetzt bekommen hat oder schon angefangen hat. Er war schon drin, ja. Er war schon drin, okay, ja, super. Genau. Ähm, ich meine, das hat er auch in Berlin gemacht, richtig? Nee, ähm, das war in, bei uns in Offenburg, ah, bei super. Black Forest Games, ohne mhm. jetzt hier Werbung zu machen, ja, ja. war, war auch ganz begeistert davon, ähm, zu sehen, wie, äh, ja, wie unterschiedlich da auch, welche unterschiedlichen Professionen da tätig mhm. sind und ähm, ja, hat sich da eben die eine Woche im, im Bogi-Praktikum dann, ja, wurde mhm. sehr gut betreut und hat da sehr gute Erfahrungen machen können. Treffen Sie da auf Widerstand vielleicht von anderen Eltern, die sagen, hm, wieso macht jetzt Ihr Kind bei einer Gaming-Branche ein Praktikum, soll es nicht immer was Gescheites machen? Um es jetzt mal auf Schwäbisch zu sagen. Hat sich jetzt vielleicht keiner getraut, so zu sagen. <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht> ähm, äh, nee, kam jetzt eigentlich keine negativen Rückmeldungen. Und ich finde es extrem wichtig, dass äh, Jugendliche ihre Erfahrungen machen mhm. und ob sie dann am Ende äh, in dem Beruf auch landen werden oder nicht. Also, er fand jetzt Informatik am Ende fast zu äh, einseitig, mhm. muss man sagen. Er, er guckt jetzt gerade auch noch mal, was, andre, was für andere Möglichkeiten g äh, es gibt. Aber diese Berufsorientierung ist so extrem wichtig für unsere Jugendlichen, dass mhm. sie die Möglichkeit haben, verschiedene Professionen äh, anzuschauen, äh, sich auszuprobieren, auch die Stärken äh, kennenzulernen, wo passe ich eigentlich hin. Und ich rate auch wirklich jedem, nicht nur das Schulpraktikum zu nutzen, sondern immer mal wieder, wenn, wenn ein interessantes Berufsfeld für jemand aufgeht, da auch reinzuschauen, sich da praktisch mal zu informieren. Eltern spielen da eine extrem wichtige Rolle, deswegen ja, die Unterstützung braucht es auch zu sagen, äh, geh da einfach rein und probier dich da aus. Aber nur so äh, wird es uns gelingen, dass wir eben auch die unterschiedlichen Berufe an unsere, äh, an unsere äh, nächste Generation weiterzugeben und ihnen die Möglichkeit zu geben, eben den Beruf zu wählen, wo sie am Ende dann auch zufrieden und glücklich drin sind. Oder eben auch zu sehen, was einem vielleicht dann doch nicht so sehr gefällt, was Absolut. ja auch eine sehr wichtige Erfahrung ist. Wenn wir uns jetzt Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern angucken, dann sind wir schon gut dabei, was die Förderung angeht. Ähm, die Förderung der, für, für game etc. Es gibt aber Bundesländer wie zum Beispiel Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Berlin-Brandenburg, die sind da jetzt noch viel mehr drin. Die investieren mehr Geld in diese Branche. Und ähm, jetzt meine Frage. Gibt es Können Sie sich vorstellen, woran das liegen könnte? Denn Gaming ist ja ein sehr großer Teil der Kulturbranche mittlerweile geworden, also auch mehr Umsatz als Musik und die Kinoindustrie zusammen. Da kann ich jetzt von Kultusseite wenig dazu sagen, weil das meistens dann eine Wirtschaftsförderung darstellt. Wir haben mit der MFG zusammen ja ähm, die Möglichkeit Games zu äh, fördern. Wir versuchen, über die Fortbildung von Lehrkräften den Zugang zu Games zu, ähm, zu verbessern. Und ähm, was, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass wir diese Diskussion, äh, dass Games eben auch ein Kulturgut darstellen, äh, in der Öffentlichkeit verstärkt führen. Äh, weil, wie Sie es auch schon angesprochen haben, es ist auch ein äh, starker Wirtschaftszweig. Es hat aber auch, ähm, sage ich mal, künstlerische Aspekte, die oftmals äh, übersehen werden, wenn man sich jetzt mal anschaut, was da eigentlich inzwischen an Arbeit drin steckt Und das ja nicht nur das Programm, ist. Da ist so viel Handarbeit in vielen Games mit drin, ähm, wo ich glaube, dass da genau das Thema Kulturgut eigentlich in der öffentlichen Debatte noch zu wenig äh, bekannt und auch zu wenig im ähm, ja, in, in Mittelpunkt gestellt wird. Sie haben ja, wie vorhin gesagt, bei der EduTain Edutain.me auch mit äh, SpieleprogrammiererInnen und anderen Leuten aus der Games-Branche diskutiert. Sind das dann zum Beispiel Sachen, die Sie dann mitnehmen und selber auch lernen, wenn Sie auf solchen Podiumsdiskussionen sind? Oder was sind da Sachen, die Sie vielleicht ähm, in anderen Diskussionen nicht so sehr mitnehmen? Also vor allem war dort ja äh, super, dass äh, es zum einen um Inklusion ging, wo ähm, gerade im Bereich Gaming eigentlich zu wenig ähm, mitgedacht wird. Meines Erachtens an manchen Stellen, gerade auch das Thema Vielfalt, da gibt es inzwischen äh, sehr gute Entwicklungen, dass Frauen an, äh, in mehr Rollen in Games bekommen, dass auch das Thema People of Color in Games viel mehr aufgegriffen wird, der inklusive Zugang, also der barrierefreie Zugang zu Spielen immer mehr erkannt wird und ähm, gerade auch das Thema Serious Games, das wirklich auch noch mal sehr Nische darstellt, ähm, aber da aufgegriffen wurde. Und das fand ich wirklich sehr gut an, die, an der Diskussion, ähm, wo auch nochmal gezeigt hat, wie unterschiedlich sind eigentlich Games und ähm, dass wir, über welche Games sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Gamification, Game-Based Learning sprechen. Ähm, was kann da ähm, Mehrwert bieten? Und äh, da, also ich muss wirklich sagen, ich fand die äh, Diskussion super, ähm, habe da auch sehr viel nochmals mit reingenommen und auch im Nachgang nochmals Gesprächsfaden aufgegriffen, wo wir einfach auch schauen können, wie kriegen wir das Thema Digitalisierung über Games in Schule gut äh, weiter transportiert. Sind es dann noch Sachen, die Sie mitnehmen in den, in den Landtag und ins Kultusministerium und da dann in den Arbeitsgruppen etc. dann besprechen? Genau, das äh, ist so mein Part zu schauen, äh, was sind eigentlich Möglichkeiten. Wir sind ja gerade auch nochmals dabei, beispielsweise im Haushalt das Thema, ein Innovationsprogramm äh, Digitalisierung auf den Weg zu bringen. Da hat natürlich jeder ganz große Wünsche und äh, Vorstellungen, was es gibt. Wir sind natürlich auch in engen Haushalts äh, Zusammenhängen, das wird nicht alles möglich sein, was, was gut wäre, muss man immer betonen, weil ja, da dann auch wieder das Verständnis für manche Dinge natürlich nicht so da ist. Für was brauche ich jetzt da auch nochmals das Thema Zukunft, Zukunftstechnologie beispielsweise? Was bringt uns das denn eigentlich? Also das heißt, ich brauche ja dann immer auch äh, gute Argumente, um äh, Dinge voranbringen zu können, äh, Dinge gut begleiten zu können und da helfen solche Austausche auf jeden Fall. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich manchmal dann ein bisschen durchsetzen müssen bei diesen Themen, weil andere das nicht so sehr verstehen? Ja, weil Bildung einfach ein extrem breites Feld darstellt. Und äh, natürlich wir immer von einem humanistischen Bild äh, ausgehen. Und die Frage dann ist, was muss so viel Digitales und so viel Technisches in Schule sein? Ich sage ganz klar ja, denn das ist unsere heutige Lebensrealität. Und es wird die Lebensrealität äh, von Kindern und Jugendlichen noch sehr viel mehr sein. Das heißt, Schule muss sie auch auf das Leben der Zukunft äh, vor, äh, vorbereiten, muss sie zu mündigen BürgerInnen machen. Und da gehört das Thema Medienkompetenz dazu. Aber ähm, was dann Medienkompetenz alles umfasst und was das eigentlich bedeutet, äh, Digitalisierung oder Digitalität von Schule als eine Zukunftsaufgabe in Schulen mit reinzubringen, da muss man tatsächlich noch an vielen Stellen diskutieren und ähm, auch argumentieren, äh, was, sind, was bedeutet eigentlich das für einen Mehrwert, dass es nicht nur darum geht, jetzt für die Arbeitswelt vorzubereiten, sondern dass es einfach auch für unsere Gesellschaft äh, ein wichtiger Baustein ist, dass äh, wir da über Medienkompetenz, Anwendungskompetenzen mündige BürgerInnen am Ende haben. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend, dass Sie das so sehen. Das finde ich auch sehr gut, weil ich habe ja jetzt seit mehr als einem Jahr Lehrkräfte weitergebildet, unter anderem auch eine Fortbildung über Gaming. Und ähm, auch wenn ich jetzt über andere mh, Themen rede, was Digitalisierung in Schulen angeht, ist da oft so ein, diese Hemmschwelle noch sehr, sehr groß. Und was mich überrascht war, war jetzt zum Beispiel, dass das nicht nur bei älteren Leuten so ist, was man jetzt stereotypisch denkt, dass die Älteren das erstmal ablehnen, weil ich bin ja ein Digital Native, ich bin damit aufgewachsen etc., sondern auch Lehrkräfte, die in meinem Alter oder ein bisschen älter sind. Ist das auch Ihr Eindruck, dass das so ein, vom Alter her sehr divers ist, vielleicht dieser Widerstand? Absolut und ähm, trotzdem muss man sagen, wenn man wenn man jetzt mal drei Jahre zurückgeht, nur drei Jahre zurück, die Diskussionen waren da so hart teilweise, mhm. dass viele wirklich die Arme gekreuzt haben und gesagt haben, nee, also Digitalisierung an Schulen und schon gar nicht in Grundschulen brauchen wir überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat jetzt schon gezeigt, auch die äh, Diskussion jetzt aktuell über den, ähm, über das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in Medien beispielsweise, was jetzt ja gerade aktuell als Studie rauskam, wo festgestellt wurde, dass äh, sehr viele Jugendliche ähm, in Verschwörungstheorien ähm, sich auch reinbegeben, weil sie kein Vertrauen in Journalistinnen und in Medien haben. Ähm, das sind einfach Ansätze, wo uns nochmals deutlich machen muss, es geht hier wirklich essentiell darum, dass wir mit den unterschiedlichen Medien, die den Kindern und Jugendlichen ähm, zur Verfügung stehen, dass wir ihnen von Anfang an einen nachhaltigen, sinnvollen Umgang erlernen, dass wir ihnen mitgeben, was, äh, was sind Fake News, was sind äh, Real News, wie kann ich sie unterscheiden, wie kann ich aber auch ähm, mit, mit dieser ähm, sehr vielfältigen Gaming-Welt umgehen, also die ja natürlich auch Suchtfaktor hat, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Natürlich gibt es Kinder, die haben Suchtprobleme, weil sie äh, sich äh, zu stark in der Games-Welt äh, befinden, aber da haben zum einen das Elternhaus natürlich eine große Aufgabe, aber die Bildungseinrichtungen eben auch, dass sie genau die Themen aufgreifen und die Lebensrealität damit von Kindern und Jugendlichen eben auch abbilden. Und tatsächlich sehe ich es auch so, dass ähm, dass da überhaupt kein Alters, ähm, also keine Alterszugehörigkeit jetzt per se gibt, die sich da jetzt kritisch dagegen stellt, sondern ähm, das wirklich durch alle Strukturen, also durch alle Altersstrukturen durchgeht. Sie haben es ja auch schon gesagt, also die in den letzten drei Jahren hat sich sehr viel verändert. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und ich meine jetzt auch in die leider nicht so weite Zukunft, wir merken jetzt, die Corona-Zahlen steigen leider wieder. Wir haben die, das Problem mit dem Ukraine-Krieg ähm, und die Folgen, die jetzt auch jetzt uns direkt betreffen in Deutschland, wie zum Beispiel, dass wir Strom sparen müssen, Gas sparen. Und das weckt ja in vielen Leuten dann auch die Angst, dass es eventuell wieder in Richtung Schulschließung gehen könnte beziehungsweise diese ganzen Probleme wie der starke Anstieg von Gaming und Social Media in, ich sage jetzt mal, pathologische Richtung, also in eine nicht so so gute ähm, ungesunde art und weise dass das eben jetzt alles themen sind die wieder aufkommen was sind lehren die wir jetzt in den letzten zwei drei jahren gezogen haben damit wir jetzt mit diesen problemen umgehen könnten die jetzt auf uns zukommen ganz klar dass ähm, nochmals die wichtigkeit und den stellenwert von ähm, präsenzunterricht ich glaube das hat jeder nochmals gesehen auch und ähm, das hoffe ich dass wir das auch mitnehmen ähm, die Wichtigkeit unserer Bildungseinrichtungen, was eigentlich unsere Bildungseinrichtungen alles leisten, neben dem, dass sie einen Bildungsauftrag haben, dass sie eben auch Sozialraum für unsere Kinder und Jugendlichen sind, dass sie dort ähm, Sozialkontakte ermöglichen, dass sie einen Umgang ermöglichen, dass sie außerschulische Erfahrungen machen können. Das heißt, ähm, wir werden alles dafür tun, dass äh, keine Schulschließungen mehr da sind. Das, das sind aber auch ganz andere Voraussetzungen als bei den letzten Lockdowns. Wir haben, hatten dort keine Impfungen, wir hatten keine Schutzmaßnahmen. Ähm, Darum wird es auch nach wie vor gehen, dass äh, wir den Schutz äh, gegen das äh, Virus hochhalten, dass wir ähm, auch ähm, ja, weiterhin damit einen, einen guten Umgang pflegen. Wir werden damit auch einen anderen Umgang haben als in den letzten zwei Jahren. Zum Glück sind die Impfquoten bei uns im Land gut. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch äh, jährlich weiter in, äh, mitnehmen dürfen. Und ähm, trotzdem wird es natürlich dazu kommen, dass das darf man überhaupt nicht ähm, ja und verheimlich natürlich werden wir auch ähm, Ausfälle bei, Lehr bei Lehrkräften und bei SchülerInnen haben, weil sie eben krank sind äh, und auch das Thema Ukraine wird ähm, auf die personelle Situation in unseren Schulen Auswirkungen haben. Das sind wir sowieso schon eng auf Kante gestrickt und ähm, wir werden alles dafür tun, dass äh, wir den Kindern hier äh, eine gute Beschulung ermöglichen, dass wir ähm, die Schulen auch offen halten und das äh, geht, richtet sich dann natürlich auch an die Schulträger, dass äh, wenn es darum geht, äh, Einsparmaßnahmen beispielsweise beim Heizen oder bei anderen, äh, dass dann nicht die Schulen als erstes in den Blick genommen werden, sondern andere Einrichtungen, äh, die leichter dann auch zu schließen sind. Also unser oberstes Ziel, die Schulen offen halten und alles dafür zu tun, dass der Präsenzunterricht ähm, im Land ähm, an je, jeder Stelle ermöglicht wird. Und auch der soziale Raumschule einfach offen bleibt. Sie haben es ja gerade auch angesprochen, ähm, dass wir den Lehrkräftemangel als Problem haben. Ich habe jetzt im letzten Jahr auch oft leider in müde Augen geguckt, einfach bedingt auch durch die Umstände Corona hat dafür gesorgt, dass viele Unterrichtsstunden ausgefallen sind. Man probiert irgendwie zu kompensieren, der Unterricht, der weggefallen ist. Plus man hat jetzt noch teilweise Kinder im Unterricht, die die Sprache einfach leider nicht sprechen. Wie probiert das Kultusministerium da Lösungen zu finden oder es den Lehrkräften leichter zu machen, mit diesen Problemen umzugehen? Denn sie werden ja leider jetzt momentan nicht weniger. Also Zum einen, wir haben die vergangenen Jahre zum Glück schon die Studienzahlen äh, erhöht und da kommen jetzt gerade an den Grundschulen auch die ersten Abgänger, wo wir äh, mehr Lehrkräfte aus den Referendarien, äh, Referendarien herausbekommen als in den vergangenen Jahren. Trotzdem merken wir natürlich, dass die äh, Corona das äh, die Flüchtlingszahlen, äh, viele Dinge, die wir jetzt eben ein, einfach die letzten Jahre nicht vorhersehen konnten, dazu führen, dass äh, die Situation weiter angespannt ist. Wir dürfen nach wie vor keine schwangeren Lehrkräfte beispielsweise im Unterricht einsetzen. Das äh, bedeutet schon mal, dass etwa 8000 Lehrkräfte im, äh, im Jahr ähm, nicht in den Schulen sein können. habe ich jetzt gar nicht bedacht, gehabt Tatsache, ja. dass aufgrund von Schwangerschaften eben da schon mal die, die Lücke größer wird. Ähm, dann die Ausfälle aufgrund von Krankheiten. Wir haben kaum noch ähm, Krankheitsreserven, weil wir natürlich die äh, Lehrkräfte ähm, gerne in, in den Schuldienst komplett übernehmen und in den Unterricht integrieren. Aber ähm, wir haben einfach nicht mehr Personen. Das heißt, äh, wenn wir einstellen, dann fehlen beispielsweise Krankheitsvertretung. Wir werden das Thema Direkteinstieg äh, weiterverfolgen, bieten auch nochmals äh, Zusatzqualifikationen ein äh, für den Direkteinstieg. Auch das Thema, äh, natürlich äh, nochmals Studienplätze auszubauen. Im Bereich Son äh, Sonderpädagogik sind wir gerade dabei, aber das dauert natürlich mhm. immer, bis dann die äh, Personen dann auch wieder in den Schulen ankommen. Also, wir haben schon unterschiedliche Maßnahmen. Wir haben beispielsweise im Bereich der Gymnasiallehrkräfte ja noch ein hohes Potenzial, bieten denen auch den Einstieg in äh, die anderen Schularten, Grundschulen, weiterführende Schulen. Ähm, an vielen Stellen ist auch eine regionale, äh, wie soll ich sagen, regionale Pr äh, Problematik. Im ländlichen Raum haben wir immer mehr Stellen frei, aber auch hier in Stuttgart beispielsweise äh, eine der äh, Städte, wo wir immer nochmals äh, Stellen zur Verfügung stellen können. Und ähm, auch natürlich im Bereich der Fächer sehr unterschiedlich. Naturwissenschaften ähm, immer per se, also gerade das Thema Informatik oh. beispielsweise. Ähm, ja, wir haben unterschiedliche Maßnahmen, die wir bringen. Trotzdem wissen wir, dass einfach die Anzahl der Personen, die wir im Land haben, nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Wir haben das Thema bundesweit, das heißt, wir können auch schlecht abwerben aus mhm. anderen Bundesländern, weil jeder hat gerade das Problem, ähm, die Lehrerstellen zu besetzen. Und äh, wir wissen ja, dass das in anderen Berufsgruppen gerade momentan auch nicht viel besser ausschaut. Also wir müssen schauen, wie wir äh, unseren Fachkräftebedarf auch mit externen Personen besetzen können, auch in der Zukunft. Das wäre nämlich meine nächste Frage, dass man zum Beispiel externes Wissen mit einbeziehen kann. Leute, die vielleicht nicht den klassischen Lehrerberuf oder Lehrerinnenberuf gewählt haben, aber vielleicht an Hochschulen arbeiten, beziehungsweise auch andere pädagogische Einrichtungen, wie zum Beispiel das Stadtmedienzentrum. Inwiefern ist das etwas, was auch eine Möglichkeit wäre, diesen Mangel abfangen zu können und auch vielleicht Wissen reinzubringen aus einer ganz anderen Perspektive? Also das Thema Multiprofessionalität wird an Schulen äh, in den nächsten Jahren an Bedeutung haben. Wir werden einen Modellversuch insgesamt für die äh, Grundschulen äh, auf den Weg bringen, um zu schauen, welche Multiprofessionalität braucht es denn. Das wird sicherlich an, äh, von Schule zu Schule auch unterschiedlich sein, aber um auch mal zu sehen, wie können wir es gemeinsam mit den Kommunen äh, gut auf den Weg bringen, weil Einfach nur, wie soll ich sagen, rein technisch im Hintergrund. Das Land stellt an sich nur Lehrkräfte zur Verfügung und alles andere externe Personal wird normalerweise von Schulträgern eingestellt. Das wird aber in Zukunft nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie kriegen wir gemeinsam äh, Personen für Schulen. Angestellt. Ähm, Lehrkräfte wird es weiterhin im Beamtenverhältnis geben, das können wir aber externen Personen nicht äh, immer ermöglichen. Das heißt, auch da muss man darauf achten, dass es eben keine zu große Diskrepanz im Lehrerzimmer gibt, was denn äh, die Profession und die Bezahlung dann auch angeht. Das wird sonst immer wieder auch ähm, zu, zu, äh, ja, zu Kritik, ja, zu äh, Streit. Streit ja, und ja. Äh, führen Und von daher muss man das Thema im Blick behalten. Da sind wir auch dabei. Wir, wie gesagt, wir, wir sind gerade an den Grundschulen dabei, den Modellversuch auf den Weg zu bekommen. Und außerschulische Partner sowieso als ein Teil an Schule halte ich für einen extrem wichtigen Part. Und für das Kontinuierliche muss man einfach Wege finden, die das dann auch in einem guten Zusammenspiel ermöglichen. Die Sachen, die Sie ja gerade genannt haben, ähm, werden auch oft angeprangert in Bezug darauf, dass Leute sagen, dass unser Schulsystem veraltet ist. Und jetzt nicht in Bezug nur auf Baden-Württemberg, sondern auf ganz Deutschland gesehen. ist auch während Corona immer wieder aufgekommen, dass andere Länder, ähm, nördlich von uns sage ich jetzt mal, ähm, einfach damit besser klargekommen sind. Wie stehen Sie dazu, wenn ähm, Leute einen, einen Wandel losstoßen möchten oder sagen, dass unser Schulsystem so wie es jetzt ist, einfach nicht mehr funktioniert und komplett umgeschmissen werden muss? Also wir haben zum Glück sehr viele äh, Schulen in Baden-Württemberg, die, ähm, wie ich heute jetzt schon als Schule der Zukunft bezeichnen würde, die einfach genau diesen Weg gegangen sind äh, mit innovativen pädagogischen Konzepten, mit einer breiten Aufstellung, was ähm, Schule ist, ähm, sich darzustellen. Also wo eben sich nicht rein nur auf den Bildungsauftrag aus dem Bildungsplan konzentrieren, sondern die sich dem Thema annehmen, dass äh, Schule eben mehr ist. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, äh, natürlich war das die letzten zwei Jahre mit den ganzen ähm, schwierigen Umständen, die wir jetzt ähm, durch Corona auch nochmals hatten, wirklich nicht einfach da auch innovative Konzepte voranzubringen. Mhm. Ähm, ich halte es immer für wichtig, dass wir gemeinsam mit Praxis, Wissenschaft und ähm, Politik Wege finden, wie wir die Schule der Zukunft gestalten können. Nach zehn Jahren, in denen ich oder jetzt elf Jahren, in denen ich Bildungspolitik mache, weiß ich auch, dass wir in Baden-Württemberg kein einheitliches Bild davon haben, was gute Schule eigentlich ausmacht. Das heißt, auch diese unterschiedlichen Vorstellungen zusammenzubekommen, was bedeutet eigentlich Leistung und wie kann Leistung definiert werden, was heißt fordern und fördern und wie kann das definiert werden, dafür bräuchte es eigentlich ein gemeinsames Verständnis, dass ich bisher. Her, äh, noch an vielen Stellen vermisst, aber ich weiß, dass wir diese Schulen bei uns in Baden-Württemberg haben und wo wir auch darauf aufbauen können und sagen können, wir bringen sowas auch in die Fläche. Und ich finde, dass da gerade das Thema Digitalität wirklich ähm, sehr viele neue Möglichkeiten bietet, Lehrkräfte zu entlasten, ihnen neue pädagogische Möglichkeiten zu geben, Kinder und Jugendliche anders abzuholen. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir das Thema Digitalität an Schule weiter vorantreiben. Was wäre denn jetzt zum Beispiel eins dieser pädagogischen Konzepte, das innovativ an diesen Schulen, die Sie gerade gesagt haben, ähm, wäre? Dass sie äh, sich wirklich auch daran orientieren, dass wir ähm, an den Future Skills uns äh, wirklich auch heranwagen, die dass wir ähm, Innovation fördern, dass wir Lernräume öffnen, dass wir die vier Ks ernst nehmen, Kommunikation, Kooperation, gemeinsames Lernen und ähm, äh, Kreativität. Und gerade das Thema Kreativität nicht als ein... Ähm, wie soll ich sagen, als einen Baustein nehmen, der vielleicht so für manche wirkt, wie wenn man lässt alles laufen und jeder äh, hat keinen Rahmen mehr, sondern dass Kreativität bedeutet, man lässt äh, Kinder und Jugendliche Erfahrungen sammeln, äh, Erfahrungsräume bringen. Das Thema Kommunikation wird in Zukunft immer wichtiger werden. Es geht nicht nur darum, nur Wissen aufzunehmen, sondern eben Wissen auch weitergeben zu können. Das heißt auch, in Mentorenprogrammen zusammenzuarbeiten, Lernräume zu öffnen, dass Schule nicht sich abschottet, was viele, also... Es soll jetzt nicht heißen, dass Schule sich per se abschottet, aber dass Schule sich eröffnet als Raum, der offen ist für außerschulische Partner, der sich im Ort öffnet, der auch offen ist, dafür in der Gemeinde aktiv zu sein. Und dann eben auch diese Gemeinsamkeit. Also man nennt es ja Kollaboration. Da sind wir als Deutsche immer ein bisschen vorsichtig, den Begriff zu nehmen. Deswegen ne, nehme ich immer gerne das Thema gemeinsames Arbeiten oder Kooperation, dass eben Kinder lernen äh, im Team gemeinsam äh, zusammenzuarbeiten. Und ähm, da finde ich, können eben offene Räume, offene Lernräume, offene Lernkonzepte, die aber einen Anspruch haben, dass sie eben Kinder fordern und fördern, eine Möglichkeit sein, wie Schule der Zukunft aussehen kann. Und das begleitet durch äh, Lehrkräfte, die ihren Bildungsauftrag eben auch breit gefächert sehen. Und ähm, ich habe Immer mich dafür ausgesprochen, dass wir Themen, die in der Gesellschaft relevant sind, auch als Querschnittsthemen begreifen. Also gerade das Thema Medienkompetenz, Informatik. Ähm, zum einen natürlich die Möglichkeit geben, sich darauf zu spezialisieren, aber auf der anderen Seite auch immer zu sehen, das sind Themen, die betreffen so viele Fächer. Ich kann mich da jetzt nicht in einem Fach und einzig und allein drauf verlassen, dass es dort dann damit auch abgebildet wird. Also ähm, ja, Schule als Lernraum zu öffnen und ähm, am Ende das Individuum, das Einzelne, der Schüler in, ähm, in den Blick zu nehmen und zu schauen, welche Stärken, Schwächen stecken dahinter und diese zu fördern und zu fordern. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es schwierig ist, ähm, Medienbildung jetzt zum Beispiel nur als, als einfach irgendwie reinzunehmen. Es ist ja jetzt gerade in unserem Bildungsplan auch so, dass es als Leitperspektive dabei ist, dass man es das in anderen Fächern sozusagen mit integrieren soll, wenn es dazu passt. Ähm, meiner Erfahrung nach habe ich jetzt mitbekommen, dass das so semi-gut funktioniert, hängt natürlich auch von der Schule ab. Was genau meinen Sie denn, wieso es schwierig wäre, jetzt zu sagen, wir machen jetzt ein Fach, das Medienbildung heißt? Da setzen wir uns mit solchen Sachen wie sozialmedien Gaming, aber vielleicht auch sowas mit Informatik auseinander. Also wir haben ja ähm, schon die, den Basiskurs Medienbildung, der in fünf und sechs stattfindet, und dann aufbauen darauf Informatik. Das sind die Fächer, wo genau ja konzentriert die Themen aufgegriffen mhm. werden sollen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise in Deutsch eine äh, liter, äh, in, äh, ja, ein Buch mehr annehmen, äh, kann ich eben auch mit unterschiedlichen Medien das Buch betrachten. Also zum einen kann ich das Buch lesen als Medium Buch. Ich kann mir je nachdem Film dazu anschauen. Ich kann aber vielleicht auch ein Game dafür nutzen, um, zu, äh, um das Buch auch nochmals inhaltlich zu verstehen. Und das hat dann was mit Medienkompetenz zu tun. Und deswegen halte ich es so wichtig, dass wir diese Leitperspektiven haben, aber wir müssen uns auch selbstkritisch damit auseinandersetzen, wie bekommen wir mehr Verbindlichkeit für diese Leitperspektiven hin. Es geht ja nicht nur um Medienbildung, wir haben ja auch Verbraucherbildung, wir haben Demokratiebildung, wir haben Berufsorientierung, alles wichtige Themen, für die auch immer wieder einzelne Fächer gefordert werden, gerade bei Demokratie beispielsweise oder jetzt auch für Berufsorientierung. Wenn wir jetzt für jede einzelne Leitperspektive nochmals Fächer in die Schulen bringen würden, dann hätten wir irgendwann... Ein Zwölf-Stunden-Tage. <lacht> und äh, samstags dürfen wir dann die Schulen auch wieder aufmachen. Ich weiß nicht, ob dann die Begeisterung für die einzelnen Fächer noch so groß wäre. Aber gerade weil diese, ähm, diese Themen so wichtig sind, weil sie so gesellschaftsrelevant sind und zukunftsrelevant sind, müssen wir eben schauen, wie wir sie als Querschnittsthemen ähm, in den im Bildungsplan richtig verankern. Vielleicht müssen wir auch nochmals mehr Querverweise zur Verfügung stellen. Äh, mehr Beispiel, ähm, die Fortbildung dazu nochmals in Multiplikatoren äh, Einheiten verbessern. Ähm, alles Aufgaben, die wir erkannt haben. Und es wird auch eine Überarbeitung vom Bildungsplan geben. Und da wird man sicherlich auch noch mal schauen, wie kriegt man diese Verbindlichkeit der Leitperspektiven hin? Gerade das Thema Medienkompetenz und äh, Informatik und Digitalisierung muss sicherlich auch neben der ähm, in Lehrerfortbildung in der Lehrerausbildung verstärkt eine Rolle spielen. Das heißt auch da gemeinsam mit den Unis zusammen ähm, zu schauen, wie kann Ausbildung da schon mal die Lehrkräfte darauf vorbereiten, dass sie eben vielleicht auch mit dem anderen Bild in die Schulen reingehen. Ähm, da haben wir jetzt zum Glück auch über die neue ähm, Vereinbarung der KMK einen besseren Zugang an die Hochschulen. Und ähm, mit Freiburg, Ludwigsburg und anderen haben wir in Baden-Württemberg auch schon Hochschulen, die das Thema angehen, aber eben auch oftmals so mit einem Nischen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es eben aus der Nische hineinkommt, als ein ganz selbstverständlicher Teil der Arbeit von Lehrkräften. Mhm. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ähm, kommen wahrscheinlich nochmal deutlich größere Herausforderungen auf uns zu, was jetzt nochmal eine Revolution angeht, so wie soziale Medien unser Leben revolutioniert haben, sagen viele wird zum Beispiel das Metaverse unser Leben revolutionieren, sind äh, solche Sachen, die jetzt wahrscheinlich noch ziemlich abstrakt sind, weil sie noch weit weg sind, äh, Themen, mit denen sie sich auch jetzt schon beschäftigen und informieren und wie sich da die Gesellschaft mitentwickeln wird? Also das sind ja Zukunftsthemen, die wir dann am Ende auch politisch diskutieren müssen. Was bedeutet das dann auch im politischen Raum? Gerade bei Metaverse ist es ja so, dass das momentan noch sehr... Ähm Diffus äh, dargestellt wird. Manche verfolgen da ihre äh, ökonomischen Ziele, äh, öko ja, Ziele sage ich jetzt mal, da, die, äh, die damit ihre eigenen unterschiedlichen Geschäftsmodelle verbinden und verknüpfen wollen. Äh, für andere äh, stellt es eine Zukunft dar, die sie in einer anderen Realität dann äh, leben lassen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt das für die Schulen runterbreche, äh, sage ich ganz klar: natürlich müssen wir in, erstmals die Themen angehen, die in der realen Welt passieren, äh, bevor wir uns in einem Multiverse äh, überlegen, wie dann eventuell mit Avataren äh, eine andere äh, Bildungsmöglichkeit da ist. Nein, also wir haben jetzt erstmal das, die Aufgaben. Äh, die Themen anzugehen, die wir jetzt in der realen Welt haben. Und trotzdem muss man natürlich im politischen Raum und in, gerade auch bei Schulen halte ich das für extrem wichtig, immer dann auch zu schauen, welche Entwicklungen gibt es und ähm, wir uns da nicht abschotten dürfen und sagen dürfen, das sind dann Themen, die vielleicht irgendwo anders stattfinden, sondern am Ende tangieren sie eben auch unsere Bildungseinrichtungen. Und da äh, aufzupassen oder auch zu schauen, was passiert, was da entwickelt, was entwickelt sich da, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe. Aber momentan jetzt noch nicht so, äh, weil, wie gesagt, es noch gar nicht so, ja, also ich noch gar kein Bild, echtes Bild davon habe beispielsweise, was passiert denn da jetzt eigentlich in der Zukunft? Und äh, solange Sie jetzt noch Politikerin sind während Ihrer Laufbahn, was ist so Ihr persönlicher Wunsch oder Ihre Vision für die Zukunft, was Sie noch erreichen möchten? Ach, dass wir wirklich das Thema ähm, ja, Schule der Zukunft äh, gemeinsam diskutieren, also gemeinsam meine ich wirklich mit Wissenschaft, Praktikern, ähm, dass wir mal zumindest dieses Bild darstellen, was bedeutet eigentlich gute Schule der Zukunft, was muss Schule der Zukunft leisten, um unsere Kinder und Jugendlichen ähm, ja, gut auf unsere Gesellschaft, auf das Leben der Zukunft vorzubereiten. Ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dass wir beim Thema Digitalisierung ran, dranbleiben. Ich habe jetzt auch einen Beirat Digitale Schule eingerichtet, ähm, bestehend aus Wissenschaftlern, Praktikern, ähm, um eben zu diskutieren, was, was bedeutet das denn eigentlich, Digitalität von Schule? Da hat wahrscheinlich jeder ein anderes Bild davon. Die beruflichen Schulen sehen darin, dass sie ihre Ausbildungsinhalte abbilden, dass sie gemeinsam mit den Betrieben schauen welche Anwendungskompetenzen brauchen die SchülerInnen. In Grundschulen sieht es nochmals ganz anders aus, da geht es um Medienkompetenz, die dann nicht mal unbedingt mit digitalen Medien abgebildet werden muss, sondern die erstmal ein Verständnis für, für das Technische zur Verfügung stellt und in weiterführenden Schulen geht es darum, zum einen äh, SchülerInnen wirklich dann darauf vorzubereiten in einer guten Medienkompetenz, Anwendungskompetenz auf die Gesellschaft, aber eben gena auch genauso auf das Berufsleben. Aber wie das dann am Ende gelingen kann, brauchen wir jetzt überall Reallabore beispielsweise, brauchen wir Makerspaces dafür, wie ist, äh, sieht die äh, Unterstützung von außerschulischen Partnern aus. Da ein gemeinsames Bild zu schaffen und dann in der Fläche eben auch die Angebote hinzubekommen und Lehrkräfte dafür zu begeistern, dass so gute Schule gelingen kann. Das wäre so das, wo ich meine Aufgabe drin sehe. Sehr schön. Damit bin ich dann auch schon ans Ende meines Fragenkatalogs gekommen. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Und äh, ich hoffe, dass diese Vision, die Sie haben und die Arbeitsgruppen und dass das alles dann ähm, so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für den, den Austausch.